Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute geht es um die neue Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP. Am vergangenen Mittwoch wurde die neue Bundesregierung unter Kanzler Olaf Scholz gewählt und vereidigt. Heute wollen wir schauen, wer genau die Minister und Ministerinnen sind, welche Aufgaben sie allgemein haben und welche Ziele sie konkret verfolgen werden. Den Anfang machen wir mit dem Bundeskanzler selbst. Der SPD-Politiker Olaf Scholz wurde 1958 in Osnabrück geboren. Vor seiner Wahl zum Kanzler war er in der Vorgängerregierung unter Angela Merkel Vizekanzler und Finanzminister. Davor wiederum war er acht Jahre lang erster Bürgermeister in Hamburg. Scholz ist mit der Zeit Moderator geworden und hat seine Radikalität in den 80er Jahren gänzlich verloren. Mittlerweile gilt Scholz als konservativer SPD-Politiker. Als Bundeskanzler ist er der Leiter der Exekutive und allen Ministern direkt übergeordnet. Außerdem ist der Kanzler letztlich verantwortlich für alle Entscheidungen der Bundesregierung und vertritt Deutschland gegenüber wichtigen Geschäftspartnern. Im Wahlkampf stand Scholz vor allem für die Erhöhung des Mindestlohns und mehr Geld für Pflegekräfte. Weiter geht es mit dem Wirtschafts- und Klimaministerium, das von Vizekanzler Robert Habeck geleitet wird. Dieser wurde 1969 in Lübeck geboren und ist Parteimitglied und Co-Chef der Grünen. Davor war Habeck zwischen 2009 und 2018 im Landtag von Schleswig-Holstein. In dem Bundesland war er ab 2012 zusätzlich Landwirtschaftsminister. Auf Bundesebene ist der CDU-Politiker Peter Altmaier sein Vorgänger gewesen. Dieser konnte eine durchwachsende Bilanz vorweisen. Habeck möchte nun die Energiewende voranbringen, für den Mittelstand investieren, das Wirtschaftswachstum ankurbeln und zusätzlich Deutschland als Wirtschaftsstandort sichern. Ihm ist übrigens auch das Bundeskartellamt unterstellt, was für einen fairen Wettbewerb zwischen Unternehmen sorgen soll. Aktuell, während der Corona-Pandemie, muss das Ministerium auch darauf schauen, ob und wie viele Staatshilfen Unternehmen bekommen sollen. Das Ministerium in der jetzigen Form wurde extra neu zusammengelegt. Vorher hatte das Ministerium für Wirtschaft und Energie geheißen. Die Kompetenzen im Klimaschutz lagen beim Bundesumweltministerium, zu dem wir später kommen. Vorher geht es um das Bundesfinanzministerium. Das hat FDP-Chef Christian Lindner übernommen, der sich gegen Robert Habeck durchgesetzt hat. Er übernahm nach den Koalitionsverhandlungen das Amt von Neukanzler Scholz. Davor saß Lindner erst zwischen 2009 und 2012 im Bundestag und nach dem Wiedereinzug der FDP seit 2017 erneut. Als Finanzminister darf er sich jetzt mit dem Management des Staatshaushalts und der Finanzierung von Projekten anderer Ministerien beschäftigen. Außerdem hat er die Entscheidungsgewalt über Steuerfragen und entscheidet über Maßnahmen zur Bekämpfung von Steuerhinterziehung. Mit der BaFin, der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, ist ihm auch die Bundesbehörde zur Überwachung des deutschen Finanzsystems unterstellt. Sie beobachtet also unter anderem die Banken, Börsen und Versicherungen. Von der Finanzpolitik zur Innen- und Heimatpolitik und damit zur Ministerin für Inneres und Heimat. Nancy Faeser. Sie wurde 1970 geboren, ist SPD-Mitglied und seit 2003 im Hessischen Landtag. Zudem ist sie Landesvorsitzende der SPD Hessen. Außerhalb von Hessen war sie bis jetzt eher unbekannt, gilt aber als Vertraute von Scholz. Faeser übernimmt das Ressort von Horst Seehofer. Ihr Aufgabenbereich erstreckt sich von der Katastrophenprävention, über die Erarbeitung und Erhaltung von Cybersicherheit bis hin zur Organisation der Polizei. Im Koalitionsvertrag steht zu dem letzten Punkt, dass man unter anderem eine unabhängige Meldestelle für Opfer von Polizeigewalt einrichten, gleichzeitig aber auch die Ausstattung und Fortbildung der Polizei sicherstellen möchte. Ein weiterer Bereich des Innenministeriums sind die Bundestagswahlen und das Wahlrecht. Dort streben SPD, Grüne und FDP eine Wahlrechtsreform an, die das Ministerium und Koalitionsvertrag bereits im ersten Jahr erarbeiten soll. Dem Innenministerium sind insgesamt 20 Bundesbehörden direkt unterstellt. Dazu gehören das Bundesamt für Verfassungsschutz, das Bundeskriminalamt, das Statistische Bundesamt und auch die Bundespolizei. Von innen direkt nach außen zu Annalena Baerbock, die den Ministerposten im Auswärtigen Amt erhält. Die grünen Co-Chefinnen und Spitzenkandidatin zur Bundestagswahl wurde 1980 in Hannover geboren und sitzt seit 2013 im Bundestag. Als Außenministerin vertritt sie Deutschland gemeinsam mit dem Bundeskanzler international und kümmert sich um die Migrationspolitik. Sie ist auch für anderweitige Projekte zuständig, wie beispielsweise die Ernährungshilfen für Afrika und Asien. Auf ihrer Antrittsreise Mitte der Woche reiste Baerbock neben Frankreich und Polen auch nach Brüssel und erklärte, sie sei Europäerin von Herzen. Das fünfte Ministerium in unserer Vorstellungsrunde ist das Ministerium für Verteidigung. Die Ressortchefin ist nun Christine Lambrecht, die vorher das Familien- und Justizministerium geleitet hat. Sie wurde 1965 geboren, ist SPD-Mitglied und saß seit 1998 mit Unterbrechung insgesamt drei Legislaturen im Bundestag. In ihrem neuen Job ist sie in Friedenszeiten Armeechefin und höchste Vorgesetzte der Soldaten und Soldatinnen. Lambrecht trägt auch die Verantwortung für den europäischen Grenzschutz und kontrolliert Außeneinsätze, wie bis zum Herbst in den Afghanistan oder aktuell den Auslandseinsatz der Bundeswehr in Mali. Im Koalitionsvertrag bekräftigte auch die neue Bundesregierung ihr Bekenntnis zur NATO, forderte aber gleichzeitig auch eine Abrüstungsoffensive und erwähnte das sogenannte 2%-Ziel der NATO nicht. Das war 2014 formuliert worden und besagt, dass jedes Mitglied 2% seines Bruttoinlandsprodukts für Verteidigungszwecke ausgeben soll. Deutschland investierte 2020 nur 1,4% und verfehlte das Ziel dementsprechend. Und damit zu dem Minister, der im Vorfeld wohl am lautesten gefordert wurde. Lauterbach. Er ist ab Mittwoch offiziell Minister im Bundesministerium für Gesundheit. Geboren wurde er 1963 in Düren. Seit 2001 ist er Mitglied in der SPD und seit 2005 auch Mitglied des Bundestags. Zwischen 2009 und 2013 war er außerdem gesundheitspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion. Die Forderungen, ihn als Gesundheitsminister zu ernennen, waren deshalb groß, weil er einerseits ein Fachmann auf seinem Gebiet ist und wegen der Corona-Pandemie von zahlreichen Medien als Experte oft eingeladen und befragt wurde. Als Minister kann er nicht nur seine Empfehlungen in Talkshows erzählen, sondern diese auch in Gesetzesentwürfe und Verordnungen gießen. Er ist also verantwortlich dafür, welche Corona-Maßnahmen im Bundestag zur Abstimmung kommen. Außerdem möchte die Ampelkoalition die gesetzliche Krankenversicherung teils anpassen, Krankenhäuser modernisieren und das Problem des Pflegekräftemangels angehen. Ein weiterer Punkt, der unter Lauterbachs Aufgabenbereich fällt, ist die Legalisierung von Cannabis, was einer der wenigen Punkte war, die alle Ampelparteien bereits im Wahlkampf versprochen hatten. Im Ministerium Nummer 7 ist das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, welches von fdp politikern Volker Wissing geführt wird. Dieser wurde 1970 geboren und saß für die FDP-Fraktion zwischen 2004 und 2013 im Bundestag und war bis zur Landtagswahl in Rheinland-Pfalz, außerdem Mitglied im Landtag dort. Sein Ministerium hat die Aufgabe, die Digitalisierung der Verwaltung und der Bundesagenturen voranzutreiben, genauso wie den Ausbau der Deutschen Bahn. Auch ein Ausbau der Internetverfügbarkeit bundesweit muss das Ministerium angehen und zusätzlich mehr Lademöglichkeiten für E-Autos schaffen. Die Ampel hat sich auch darauf geeinigt, klima- und umweltschädliche Subventionen abzubauen und so den Klimaschutz voranzubringen und Geld zu sparen. Wissing ist außerdem auch für die Verkehrswende zuständig. Der Verkehrssektor hat bisher nämlich jedes Jahr die Einsparungsziele der Bundesregierung verfehlt. Wie diese Wende allerdings konkret aussehen wird und wie sie umgesetzt wird, ist bisher offen. Und damit kommen wir nun zum Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Wie man es sich hätte denken können, wird dieses von der SPD geführt. Der Minister wird diese Legislatur über Hubertus Heil sein. Er hatte das Amt bereits vor der Wahl in diesem Jahr inne, dort unter der Großen Koalition aus CDU und SPD. Geboren wurde Heil im Jahr 1920 und seit seinem 16. Lebensjahr ist er in der SPD. Für diese sitzt er bereits seit 1998 im Bundestag und vor knapp zwei Jahren wurde er auch zum stellvertretenden Parteivorsitzenden gewählt. Als Ministerium bekämpft die Arbeitslosigkeit, kümmert sich um die Verteilung von Sozialhilfen und regelt das Rentensystem. Ein besonderes Augenmerk wird heil auf die Ersetzung von Hartz IV legen. Es soll nämlich durch ein sogenanntes Bürgergeld ersetzt werden. Mit dem Ernährungs- und Landwirtschaftsministerium kommen wir mal wieder zu einem grün geführten Ressort. Der Minister ist hier Tim Özdemir, der zwischen 2008 und 2018 auch Parteichef der Grünen war. Özdemir wurde 1965 in Bad Urach bei Stuttgart geboren und er ist der einzige Minister, der kein Abitur und eine Migrationsgeschichte hat. Seine Eltern kamen als Gastarbeiter aus der Türkei nach Deutschland. Als Minister kümmert sich Özdemir um den Tierschutz und gesunde Lebensmittel, zum Beispiel durch Einführung von Qualitätsstandards. Weitere Punkte sind die Entwicklung auf dem Land und die Erhaltung und Aufforstung der Wälder. Als Schwerpunkte für das Ministerium werden im Koalitionsvertrag die Einführung eines tierwohl und die Begrenzung der Nutzung von Pflanzenschutzmitteln genannt, genauso wie die Überarbeitung der gemeinsamen eu Politik hin zu mehr Klimaschutz. Und damit mal wieder zu einem FDP-Ministerium. Marco Buschmann wird für die kommenden vier Jahre Bundesjustizminister sein. Er wurde 1977 geboren und sitzt für die FDP seit 2017 im Bundestag. Er war dort auch ihr parlamentarischer Geschäftsführer. Das Justizministerium kümmert sich unter anderem um die Ausstattung der großen Bundesgerichte, wie dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe oder dem Bundesgerichtshof in Leipzig. Es kann dort auch Einschätzungen zu Fällen abgeben, die aber natürlich nicht bindend für die Richter und Richterinnen sind. Das Ministerium ist auch für Gesetzesänderungen im Bereich des Strafrechts oder des Wirtschaftsrechts zuständig. Es prüft außerdem Gesetzentwürfe anderer Ministerien auf deren Rechtssicherheit und die Beachtung von Formulierungsvorgaben. Buschmanns Vorgängerin Christine Lambrecht musste sich auch noch um den Verbraucherschutz kümmern. Dieser wurde aber mit der Einführung der neuen Regierung an das Umweltministerium übergeben. Und genau zu diesem kommen wir jetzt. Die neue Ministerin im Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Nukleare, Sicherheit und Verbraucherschutz ist Steffi Lemke von den Grünen. Sie ist 1968 geboren und das zwischen 1994 und 2002 im Bundestag, genauso wie seit 2013. Wie eben schon gesagt, kümmert sie sich seit Neuestem um den Verbraucherschutz, der nach dem Willen der Ampel mehr gefördert werden soll. Ansonsten beschäftigt sich das Ministerium mit dem Schutz vor Umweltgiften und Strahlung, der Erhaltung von Tierlebensräumen und der schonenden und effizienten Nutzung von Ressourcen, wie es auf der Website des Ministeriums heißt. Als nächstes dann zu einem wiederbelebten Ministerium und zwar dem Ministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen. Diese Behörde gab es zwischen 1994 und 1998 schon einmal. Damals war sie für den Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg und später für den Wiederaufbau in der DDR zuständig. Die neue Ministerin ist die SPD-Politikerin Clara Gaywitz, die 1974 geboren wurde und seit 2019 außerdem stellvertretende Parteivorsitzende der SPD ist. Zu ihren Zielen gehört es, wenn es nach der Ampelregierung geht, 400.000 Wohnungen jährlich bauen zu lassen und Wohnraum wieder bezahlbar zu machen. Das nächste Ministerium geht wieder an die Grünen, genauer an Anna Spiegel. Sie leitet seit dem 8. Dezember das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Spiegel wurde 1980 geboren und war zwischen 2011 und 2016 Mitglied im rheinland pfälzischen Landtag. Sie kümmert sich um die Verteilung der Rente und des Kindergeldes, um Korruptionsprävention und Integration von Flüchtlingen und außerdem um die Aufdeckung von strukturellem Sexismus. Konkrete Ziele sind die Verankerung der Kinderrechte im Grundgesetz, mehr Geld für die Kinderbetreuung und eine Einführung einer Kindergrundsicherung. Das nächste Ministerium ist das Bildungs- und Forschungsministerium um FDP-Politikerin Bettina Stark-Watzinger, die 1968 geboren ist. Sie sitzt für die FDP seit 2017 im Bundestag und ist FDP-Vorsitzende in Hessen. Als Bildungsministerin kümmert sie sich nicht, wie man vielleicht denken könnte, um die Schulen in Deutschland, denn Bildung ist größtenteils Ländersache. In der schulischen Bildung gibt es deshalb vor allem Geld, wie zum Beispiel den Digitalpakt Schule für mehr Digitalisierung. Geld stellt das Ministerium auch auf Basis des Bundesausbildungsförderungsgesetz zur Verfügung, besser bekannt als BAföG. Im Bereich der Forschung fördert das Ministerium Projekte und erarbeitet nach eigenen Angaben Strategien, wie Deutschland seine Zukunft mit Forschung und Innovation erfolgreich gestalten kann. Außerdem wird sich Steig-Watzinger auch um den internationalen wissenschaftlichen Austausch bemühen müssen, zum Beispiel mit anderen Industriestaaten, besonders in Europa, wie das Ministerium auf seiner Website schreibt. Eier Teilen ähnliches Ressort aus das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Die neue Ministerin ist hier Svenja Schulze, die auch 1968 geboren wurde, SPD-Mitglied ist und zwischen 2004 und 2018 Landtagsmitglied in Nordrhein-Westfalen war. Dort hatte sie auch das Landesforschungsministerium inne. Unter Merkel war sie in der vergangenen Legislaturperiode Bundesumweltministerin. Ab jetzt wird sie sich unter anderem mit der Umsetzung der sogenannten Agenda 2030 beschäftigen. Das ist ein Plan der Vereinten Nationen, der bis 2030 durch 17 Ziele eine bessere Welt erreichen will. Ansonsten Ansonsten kümmert sich das Ministerium, wie der Name schon sagt, um die Entwicklungspolitik, also um Förderung für Entwicklungsländer in unter anderem Afrika. Dazu schreibt es auf seiner Webseite. Dass Menschen verhungern und Kinder an heilbaren Krankheiten sterben, ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Dazu brauche es sofort einsteigende Veränderungen. Übrigens fällt auch die Ausarbeitung eines Lieferkettengesetzes unter den Aufgabenbereich von Schulze. Das soll dafür sorgen, dass deutsche Unternehmen auch im Ausland auf die Einhaltung der Menschenrechte achten müssen und im Zweifel dafür zur Rechenschaft gezogen werden können. Als letzten Minister zum Bundesminister für besondere Aufgaben bzw. dem Kanzleramtschef. Diese beiden Ämter übt seit Mittwoch der SPD-Politiker Wolfgang Schmidt aus der 1970 geboren wurde. Der studierte Jurist war zwischen 2018 und 2021 Staatssekretär im Finanzministerium. Dass er beide Posten gleichzeitig innehat, ist nicht unbedingt eine Besonderheit. Auch bei seinem Vorgänger Helge Braun war das so. Als Chef des Bundeskanzleramts organisiert Schmidt die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Ministerien, schlichtet in Streitfällen und bereitet unter anderem Bund-Länder-Gespräche mit vor. Als Bundesminister für besondere Aufgaben darf er an den Kabinettssitzungen teilnehmen und hat dort ein Stimmrecht. Sein Amt wird teilweise Kanzleramtsminister genannt. In dieser Funktion ist ihm auch der Bundesnachrichtendienst unterstellt, einer der drei Geheimdienste in Deutschland. Zu guter Letzt kommen wir dann zu Claudia Roth. Sie ist Staatsministerin für Kultur und Medien. Dieses Amt ist kein richtiges Ministeramt, da die Kulturhoheit bei den Ländern liegt. Dieses Amt ist kein richtiges Ministeramt, da die Kulturhoheit bei den Ländern liegt. Sie hat deshalb auch kein Stimmrecht bei Kabinettsitzungen. Roth wurde 1955 geboren, ist Parteimitglied bei den Grünen und war zwischen 2013 und 2021 Bundestagsvizepräsidentin. In ihrem Amt was auch schlicht Bundesbeauftragte für Kultur und Medien. Heißt, vertritt sie medienpolitische und kulturelle Interessen Deutschlands international und für oder die Erinnerung an die Zeit des Nationalsozialismus und des DDR-Regimes. Ja, soviel erstmal zu den verschiedenen Ministern und Ministerinnen im neuen Bundeskabinett von Kanzler Olaf Scholz. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schaut doch gerne hier vorbei, da geht es um die Vorsitzendenwahlen bei CDU und SPD. Oder klickt hier auf ein weiteres spannendes Video, was YouTube euch empfiehlt. Ansonsten abonniert doch gerne den Kanal und aktiviert die Glocke. Und dann sehen wir uns spätestens nächste Woche wieder. Bis dahin, ciao.